Wir brauchen Verbote. So viele wie nötig, so schnell wie möglich. Und wenn du dich jetzt schon getriggert oder persönlich angegriffen fühlst, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen. Der Mensch ist das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das Müll produziert. Müll, den wir so schnell nicht wieder loswerden. Weltweit produzieren wir jedes Jahr rund 2 Milliarden Tonnen an Müll. Es wird bereits vorhergesagt, dass wir im Jahr 2050 vermutlich rund 3,4 Milliarden Tonnen Müll pro Jahr produzieren werden. Allein in Deutschland produzieren wir jedes Jahr fast 19 Millionen Tonnen Verpackungsmüll. 6 Millionen Tonnen sind allein Kunststoffmüll in Deutschland und 90 Prozent dieses Kunststoffmülls entfallen auf die Haushalte. Das sind somit rund 76 Kilo pro Person im Jahr. Wie ihr wisst, ist gerade Kunststoffmüll besonders hartnäckig und langlebig und kann mehrere hundert Jahre lang überdauern, bis es dann irgendwann zum Mikroplastik zerfällt und selbst dann ist es ja noch wahnsinnig gefährlich für Mensch, Tier und Umwelt. Außerdem zerstört der Mensch mit seiner Lebensweise auch Tier und Umwelt, wir haben seit 1750 rund 570 Tier- und Pflanzenarten komplett ausgerottet. Und das sind nur die, von denen das wirklich dokumentiert ist, von denen wir wissen, dass wir sie ausgerottet haben. Allein in den letzten 10 Jahren haben wir schätzungsweise 160 Tier- und Pflanzenarten vollkommen ausgelöscht. Seit Mitte der 1970er Jahre haben wir rund 60% des Tierbestandes Zerstört, ausgelöscht, getötet, vernichtet. Das alles geschieht durch beispielsweise Rodung der Wälder, durch den ganzen Müll, den wir produzieren, durch die Abgase, die wir produzieren, aber auch durch die Bebauung und das Wachsen der Städte. Es ist also unsere eigene Lebensweise, die uns am Ende am meisten schadet. Aber warum ist das so? Ganz einfach, wir haben ein politisches, bzw. vor allem ein wirtschaftliches System, das uns unglaublich schadet, weil es nur auf Geld machen, auf Gewinne machen aus ist. Das ist das Einzige, worauf dieses Wirtschaftssystem ausgerichtet ist. Vollkommen egal, welche Auswirkungen das auf Mensch und Umwelt hat. Hauptsache ich mache so viel Kohle wie möglich. Und wir alle tun so, oder die meisten von uns tun so, als sei unsere Wirtschaft quasi gottgegeben, ein Naturgesetz und man dürfe daran nichts verändern. Wenn irgendjemand um die Ecke kommt und unsere Wirtschaft kritisiert und sagt, wir könnten doch das anders machen, dann gibt es gleich ein ganz großes Donnerwetter. Und wenn sogar jemand so weit geht und sagt, ja Leute, wir müssen am Ende im Prinzip das Geld abschaffen, damit wir diese Probleme, die wir jetzt haben, nicht mehr haben, dann gehen die meisten sowieso auf die Barrikaden und drehen vollkommen durch, weil sie nichts anderes gelernt haben, als Unsere Wirtschaft ist die beste, ist die richtige, unser System ist das einzig Richtige, das ist das einzig Wahre. Alles andere ist falsch und korrupt und kaputt. Und das geht eben so weit, dass wir uns von der Wirtschaft im Prinzip alles vorschreiben lassen, alles diktieren lassen und die Politik einfach nur noch tatenlos zusieht. Beziehungsweise die Politik mischt ganz groß mit, denn sie verdient durch die Hintertür auch daran, dass sich beispielsweise nicht viel politisch bzw. wirtschaftlich verändert. Wir haben einen ganz großen Denkfehler in unserer Wirtschaft bzw. auch in unserer Gesellschaft. Viele von uns werden im Prinzip schon in der Jugend, bei der Geburt im Prinzip schon Gehirn gewaschen und ihnen wird in der Schule erzählt, ihnen wird im Studium erzählt, überall wird ihnen erzählt. Im Prinzip legitimiert Geld alles. Wenn du Geld hast, wenn du irgendwie zu Geld kommst, wenn du Geld verdienst, vor allem wenn du selbstständig bist, dann wirst du geachtet und dann legitimiert das Geld im Prinzip alles. Und das ist der ganz große Denkfehler. Geld legitimiert alles. Du bringst beispielsweise das 12-Millionste Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt. Kauft es irgendjemand? Ja. Kannst du davon leben? Ja. Wunderbar. Legitimiert. Scheißegal, ob das irgendjemand braucht, dieses Nahrungsergänzungsmittel. Vollkommen egal, ob da irgendwie Leute dran sitzen, die irgendwelche dämlichen Verpackungen entwerfen, irgendwelche Bildchen entwerfen, irgendwelche Texte entwerfen, idiotische Jobs im Prinzip haben, die unserer Menschheit überhaupt nicht dienen, uns überhaupt nicht voranbringen. Scheißegal, ob da noch mehr Verpackungen produzieren, produziert werden vollkommen egal welche wege dieses produkt nimmt alles scheißegal da kann jemand geld damit machen also ist es legitim und das Problem ist, das geht ja sogar so weit, dass am Ende, das sind jetzt natürlich krasse Beispiele, aber dass dann beispielsweise am Ende Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden, weil Geld am Ende alles legitimiert. Scheiß auf Menschenrechte, Fußball-WM in Katar, ja, scheiß auf Menschenrechte, Geld legitimiert am Ende alles. So funktioniert diese Welt, so läuft unsere Wirtschaft. Tja, und dann wundert es natürlich nicht mehr, wenn die Müllberge steigen und steigen und man weiß gar nicht mehr, wohin damit, Irgendwann kann man auch nicht mehr alles verbrennen, weil dann natürlich auch wieder die Abgase ein großes Problem sind. Was machen wir mit diesem ganzen Mist? Wir produzieren und produzieren und konsumieren und konsumieren ohne Ende. Und das Allerschlimmste dabei ist, wir glauben, das sei Freiheit. Und wenn irgendjemand um die Ecke kommt, so wie ich, und sagt, hey, wir müssen da aber was verbieten, dann gibt es gleich Panik. Aber dazu gleich noch mehr. Ich sage, wir brauchen konkrete Verbote. Deutschlandweit. Am besten europaweit oder sogar weltweit. Wir produzieren Bullshit am laufenden Band. Wir produzieren SUVs beispielsweise, die kein Schwein braucht. Wir fahren immer noch mit einem dämlichen Verbrennungsmotor, der absolut ineffizient ist, obwohl wir da draußen zig andere Technologien haben, in die man hätte vor Jahrzehnten schon investieren können. Und wir wären schon deutlich weiter. Das Problem ist, warum investieren? Denn das ist... Schadet ja meinem Gewinn, also bleibe ich bei dem, so wie es ist, ich erhalte den Status Quo, dann sorge ich auch für eine Politik oder sorge dafür, dass eine Politik gewählt wird, die diesen Status Quo erhält und ich muss mich dann eben um keine Investitionen mehr kümmern. Mehr Gewinne für mich, Hurra! Und für die Gewinne machen wir jeden Blödsinn mit. Da gibt es dann beispielsweise bei uns im Winter Trauben aus Südafrika oder Brokkoli aus Ecuador oder vielleicht Wasser in Flaschen aus irgendwelchen anderen Ländern, obwohl wir in Deutschland im Prinzip das beste Leitungswasser, das beste Wasser der Welt haben. Wir brauchen nicht jedes Jahr ein neues Handy. Wir brauchen nicht jedes Jahr eine neue Grafikkarte. Wir müssen nicht ständig, wenn wir vielleicht irgendwie ausgehen oder am Wochenende weggehen wollen, uns dafür neue Klamotten besorgen. Verbote müssen endlich hier, um diesen ganzen Bullshit zu beenden. Denn nur so können wir uns noch retten. Denn wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, wir brauchen fünf bis zehn Jahre, um Plastikstrohhalme in Europa zu verbieten, dann wird sich überhaupt nichts verändern. Denn so schnell wie uns die Welt gerade um die Ohren fliegt, wird das nichts ändern. Wir könnten also durch Verbote effektiv Abgase einsparen, Rohstoffe einsparen, Müll einsparen und letzten Endes auch saudämliche Arbeitsplätze, die niemand braucht und die der Menschheit überhaupt nichts bringen, einsparen. Ja, und das ist absolut positiv. Da draußen wird jetzt schon rumgeheult und in Drecksblättern mit der bildzeitung sieht man dann schon, dass Veränderungen uns Hunderttausende oder Millionen Jobs kosten werden und alle sind am Panikmachen, denn auch da wurde uns ein Leben lang eingetrichtert. Voll Beschäftigung. Das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Jeder braucht einen Job. Das Problem ist, egal wie beschissen dieser Job ist, egal wie schlecht bezahlt er ist oder wie sinnlos er ist, es wird uns eingetrichtert von Geburt an im Prinzip, wir brauchen alle einen Job. Und wenn du keinen Job hast, dann bist du nicht Teil der Gesellschaft. Ja, wir könnten mit Verboten endlich auf Millionen Bullshit-Jobs verzichten. Wie viele verdammte Marketingmanager braucht es denn da draußen noch? Wie viele Menschen müssen denn irgendwelche Bildchen malen, Texte, Werbungen drehen, um mir beispielsweise Lebensmittel anzudrehen? Warum muss mir irgendjemand im Fernsehen, im Internet oder sonst wo sagen, dass ich irgendwas zu essen kaufen soll? Ich werde doch nicht vergessen, irgendwas zu essen, verdammt nochmal. Und mit so einem Video wie diesem hier versuche ich auch einfach Denkanstöße zu geben, über Dinge, die wir uns halt eben selten Gedanken machen, wie diesen Blödsinn, dass wir da draußen... Tausende Lebensmittel haben, Millionen Lebensmittel wahrscheinlich, die kein Schwein braucht, die man im Prinzip überhaupt nicht Lebensmittel nennen kann, weil sie vollgepumpt sind mit Zucker oder anderen Dreck. Trotzdem wird dieser Mist verkauft, weil es keine Verbote gibt für Bullshit, weil am Ende Geld alles legitimiert. Du kannst die Kinder vergiften mit so viel Zucker, wie du willst. Hauptsache, du machst Gewinne damit. Supi. So, und jetzt werden sich natürlich schon viele von euch aufregen und sagen, Mensch, lasst doch die Leute entscheiden, was sie brauchen und was nicht. Ist ja immerhin schließlich ein freier Markt. Und ja, natürlich ist das Wort schwierig, brauchen. Was brauche ich schon? Ich sage beispielsweise, ich brauche kein Auto. Ich wohne in einer Großstadt und lebe hier allein. Wozu soll ich dann bitte schön ein Auto brauchen? Ein anderer in derselben Situation wird aber sagen, ich brauche ein Auto, weil ich zehn Minuten schneller auf Arbeit bin damit. Schwierig damit zu diskutieren, wenn jemand so persönliche Argumente hervorbringt. Aber wir brauchen endlich mehr Vernunft in der Politik. Endlich mehr Vernunft und mehr Handeln. Und zwar schnelles Handeln. Und genau das ist der Punkt. Wir müssen nicht darüber nachdenken, wer was braucht, denn vieles davon da draußen, was uns angeboten wird, was uns angepriesen und verkauft wird, braucht keine Sau. Aber wir haben gelernt, es zu brauchen, weil man uns quasi dazu gezwungen hat, weil man uns darauf abgerichtet hat, etwas zu brauchen. Und dann ist es ganz schwierig, hier drin zu argumentieren und zu sagen, ja, aber das brauchst du doch gar nicht. Deswegen sollten wir die Vernunft einschalten und uns genau überlegen, was ist denn tatsächlich notwendig, Beispielsweise, wir könnten anfangen mit Verboten, die Dinge verbieten, die sowieso schon hundert- und tausendfach existieren. Nicht, um irgendjemand irgendwas wegzunehmen, sondern um zu sagen, hey, wir müssen das jetzt endlich in Angriff nehmen, wir müssen diese Dinge endlich abschaffen, wenn wir noch in 100, 200 Jahren auf diesem Planeten vernünftig und anständig leben wollen. Und da kann ich nochmal zurück zum SUV kommen. Ein absolut idiotisches Produkt unserer Zeit. Natürlich sind die Teile geil und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich finde SUVs total geil, ich bin groß, ich bin kräftig, ich brauche Platz, ich hasse Autos, wo ich mich im Prinzip reinlegen muss, ich finde SUVs absolut geil. Aber nie, niemals würde ich auf die Idee kommen, mir so ein Bullshit zu kaufen, was da an Rohstoffen verpulvert wird für dieses blöde Fahrzeug. Wie viel Platz da drin ist, ist super, aber das ist ja Platz und das sind Rohstoffe, die keiner braucht und die auch niemand so schnell wieder zurückbekommt. Und hier hätte die Politik, und ja, das müsste die Vernunftinstanz sein, hier hätte die Politik schon vor langer Zeit eingreifen müssen und sagen müssen, hey, das geht nicht, diese idiotischen Produkte brauchen wir nicht. Im Prinzip, wenn wir sagen, wir haben sowieso fast überall Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 auf der Autobahn kommt vielleicht auch noch, dann brauchen wir verdammt nochmal keine Fahrzeuge, die da draußen 180, 200 und noch mehr Sachen fahren. Das ist absolut idiotisch und unvernünftig. Und ja, ich weiß, Auto ist ein großer Streitpunkt, aber es gibt noch viele andere Dinge, über die man sich eben aufregen kann, weil sie so idiotisch sind da draußen und letzten Endes unsere Welt zerstören. Aber das Grundproblem ist einfach, diese ganze Wirtschaft ist auf Produktion und Konsum ausgerichtet. Und das ist das große Problem, das ist ein sehr großes Problem, denn wir haben im Prinzip nichts anderes. Wir gehen jeden Tag schlafen, essen, arbeiten, schlafen, essen, arbeiten. Und jetzt wird es richtig traurig, viel mehr haben wir nicht als den Konsum. Was haben wir denn sonst? Unsere ganze Welt ist quasi, ähm, ja, verwirtschaftet. Alles, was wir tun, jeder Schritt, den wir tun, kostet uns im Prinzip am Ende Geld. Wenn ich mich morgens anziehe, habe ich mir ja irgendwie vorher Klamotten gekauft, die mich Geld kosten, die ich konsumiere. Wenn ich mir überlege, wie ich von A nach B komme, mit welchem Transportmittel, kostet mit mich eben auch Geld. Wenn ich mir überlege, was ich in meiner Freizeit tue, kostet mich das eben alles Geld. Das ist ein Riesenproblem. Und dann gibt es eben das Trillionste Nahrungsergänzungsmittel und das Hunderttausendste Deo und das Zehntausendste Shampoo und das 500.000ste Handy, was irgendwie keine Sau braucht, aber es ist nun mal da und es bleibt uns im Prinzip nichts anderes übrig, als das zu kaufen. Und jetzt werden einige von euch wahrscheinlich sagen, ja, aber Moment mal, es ist doch relativ simpel, wir brauchen gar keine Verbote, wir müssen nur dafür sorgen, dass die Menschen sagen, okay, wir konsumieren das jetzt nicht mehr oder wir konsumieren jenes nicht mehr und dann ist das Problem gelöst, lasst doch den freien Markt im Prinzip entscheiden. Bullshit. Es funktioniert nicht. Es funktioniert absolut nicht. Das können wir uns doch die, schon die letzten Jahrzehnte anschauen, dass das nicht funktioniert. Das ist doch eben dieses System. Produzieren, konsumieren. Du wirst konsumieren. Du hast gar keine andere Chance. Und ich kann nicht mich hinstellen und sagen, was ich vorhin eben gesagt habe. Ja, du brauchst das nicht. Und das brauchst du nicht. Und das sollst du nicht kaufen. Es wird immer irgendjemanden geben bei fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, der sagt, mir scheißegal, ich kaufe das. Und da braucht es eben keine 8 Milliarden Menschen, die irgendwas kaufen, sondern ein paar Tausend und es reicht, damit irgendjemand vielleicht davon leben kann und Geld damit machen kann. Ohne quasi Anordnung von oben wird sich überhaupt nichts verändern. Das sehen wir ja da draußen. Es gibt keine Veränderungen, wenn nicht entsprechend in der Politik gehandelt wird. Warum soll ich irgendwas ändern, wenn diese Veränderung Geld kostet und mich am Ende Gewinne kostet? Und ja, genau so kurzfristig wird die ganze Zeit in dieser Politik da draußen und in dieser Wirtschaft da draußen gedacht. Das ist ja das Riesenproblem. Deswegen stehen wir gerade hier an so einem Scheide- und Wendepunkt. Weil nicht langfristig gedacht wird, weil alle nur daran denken, sich jetzt schnell die Taschen voll zu stopfen. Und wenn einer Billigfleisch kauft, dann kommt der Nächste und sagt, naja, der eine kauft Billigfleisch, also kann es ja nicht so schlimm sein, kaufe ich das auch. Und wenn der eine Billigklamotten kauft, sagt der andere, na gut, kann ja nicht so schlimm sein, kaufe ich das auch. Und dann gibt es Leute, die können sich vielleicht auch gar nicht mehr leisten, also kaufen sie das auch. Also wird sich daran nichts ändern. Ein absoluter Teufelskreis, denn wie gesagt, die ganze Wirtschaft geht nur auf Produzieren, Konsumieren. Und am Ende, so traurig wie es klingt, du gehst essen, schlafen, arbeiten und am Ende bleibt dir eben nur noch das Konsumieren. Und das ist das Einzige und das ist so traurig dafür, wofür du eben Geld ausgibst das ist das Neue in deinem Leben, das ist die Abwechslung in deinem Leben und das ist ziemlich traurig, denn das ist bei den meisten Menschen so und ja, auch ich habe schon irgendwie Scheißdreck gekauft und natürlich, wenn es da wieder ein neues Produkt gibt, denkt man sich, oh Abwechslung, oh was Tolles, auch wenn man diesen Bullshit überhaupt nicht braucht und das ist eben dieses Gefangensein in diesem Hamsterrad, Gefangensein in dieser Wirtschaft, in dieser Wirtschaftswelt, die gesteuert wird von den mächtigen Konzernen, da kommst du so schnell nicht raus. Es stellt sich aber dann natürlich die Frage, wer traut sich das? Wer in der Politik traut sich tatsächlich zu, größere Verbote durchzusetzen, wirklich etwas zu verändern. Denn wie versucht denn die Politik hier einzugreifen und Dinge zu verändern? Beispielsweise durch Steuern, beispielsweise durch diese sinnlose, idiotische CO2-Steuer und andere Steuern. Diese Steuern bringen alle absolut nichts, beziehungsweise sie bringen nicht den gewünschten Effekt, den ich mir vorstelle, nämlich Dinge, die absolut idiotisch und überflüssig sind und unseren Planeten zerstören, tatsächlich zu verbieten. Denn wenn wir irgendwas besteuern, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht existiert, dass es nicht produziert wird oder dass es nicht ähm, dargeboten wird. Das ist doch das große Problem. Natürlich kann ich auch ähm, zuckrige Getränke und zuckrige Produkte besteuern. Natürlich wird das zuerst die ärmeren Leute treffen, die sich dann diese Produkte nicht mehr leisten können und die reicheren werden sagen, ist mir doch scheißegal. Aber die Produkte existieren weiterhin. Der Müll existiert weiterhin, das Problem existiert weiterhin. Genauso fällt er sich mit der CO2-Steuer. Das ist im Prinzip nur ein Freikaufen. Und das Idiotischste ist doch dabei, dass man sagt, na gut, das trifft dann die ärmeren Haushalte stärker, aber dann ähm, schauen wir, dass sie woanders halt wieder das Geld zurückbekommen. Ja, das ändert doch dann überhaupt nichts an der Tatsache, dass dann eben da draußen immer noch irgendwelche Dreckschleudern fahren, dass da draußen immer noch idiotische Produkte produziert werden, die vielleicht von ein paar wenigen Leuten dann nicht mehr gekauft werden können. Aber das große Problem ist immer noch da, dass dieser Bullshit trotzdem produziert wird. Steuern ändern überhaupt nichts. Wir sind gerade an dem Punkt, wo wir sagen müssen... Verbieten wir das komplett oder nicht? Wir können nicht sagen, dass wir auf irgendwas warten, auf irgendeinen Markt, auf irgendeine Bewegung oder irgendwas, das dann irgendwie dazu führt, dass etwas tatsächlich nicht mehr angeboten wird. Und dann haben wir da beispielsweise noch den ewig rumheulenden Christian Lindner von der FDP, der ja Verbote absolut schlimm findet, ungefähr genauso bescheuert wie die Bildzeitung, zeitung wo, sie, wo er dann auf die Barrikaden geht und alle anderen auch auf die Barrikaden gehen, wie schlimm doch Verbote sind, ähm, weil das ja in unsere Freiheit angeblich eingreift. Und er ist ja für Innovation. Er sucht irgendwie irgendwelche technologischen Innovationen, die uns jetzt aus allem raushelfen sollen. Da frage ich mich wirklich, was das sein soll. Und da frage ich mich vor allem, wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte er darauf warten will. Da draußen gibt es tatsächlich momentan immer mehr und mehr Idioten, die daran glauben dass demnächst irgendeine Wahnsinnstechnologie auf den Markt kommen wird, die den Klimawandel irgendwie abschwächt oder zurückdreht und die uns bei allen anderen Problemen helfen wird. Man muss sich das mal vorstellen, diese Menschen sind im Hirn schon so weit, dass sie an so einen Bullshit glauben, statt zu sagen, okay, wir müssen jetzt sofort was ändern, damit sich wirklich endlich was tut, weil wir in den letzten Jahrzehnten viel verpasst haben. Nein, die bleiben dabei, setzen sich hin und sagen, abwarten, Tee trinken. Die Wissenschaft, auf die ich sonst ganz oft scheiße, die wird irgendwas ganz Tolles erfinden und dann ist alles wieder gut. Da kriege ich das ganz große Kotzen. Natürlich wird es in Zukunft neue Technologien geben, die uns helfen werden. Wir haben aber schon jede Menge Technologien und Dinge da, die wir nutzen könnten. Und da kommen wir nochmal zurück zu der Wirtschaft. Die will das einfach nicht. Und die Politik will das einfach nicht. Wir haben Verpackungen, die wir essen können. Das ist gar kein Problem. Wir haben Verpackungen, die nach wenigen Monaten oder Jahren komplett biologisch sich zersetzen und zerfallen. Natürlich haben wir das alles schon. Das gibt es längst alles schon. Aber es wird eben nicht produziert. Warum? Warum? Ganz einfach, weil beispielsweise die Ölindustrie alles in den Händen hält und wenn man für ein paar Cent eine Plastikverpackung machen kann, warum sollte man für 10, 20 Cent oder vielleicht sogar einen Euro eine anständige, eine vernünftige Verpackung herstellen? Es heißt halt immer, es ist alles viel zu teuer. ja? Der Umstieg ist viel zu teuer. Ökologisch Denken ist viel zu teuer. Ja klar ist es ist viel zu teuer, weil keiner daran investiert, weil keiner darin investiert, weil niemand sich darum kümmert. Natürlich fahren wir immer noch mit dem Verbrennungsmotor statt mit anderen möglichen Technologien, weil niemand in das andere anständig investiert hat, weil keine Veränderung gewünscht war, weil es immer nur um Gewinne geht, weil es immer nur darum geht, nichts zu verändern, solange irgendwie der Laden läuft. Tja, und warum regen sich jetzt so viele Menschen über Verbote auf? Warum ist das so ein persönliches Thema? Warum fühlen sich so viele getriggert? Auch Menschen, mit denen ich diskutiere, beispielsweise über das Thema Auto oder Müll und so weiter, Reisen, Fliegen und so weiter, warum sind die sofort persönlich getriggert, persönlich angegriffen? Ganz einfach, ich habe es ja schon angedeutet, unser ganzes, gesamtes Leben ist kommerzialisiert. Alles ist verkauft. Alles kostet Geld. Und die meisten von uns gehen scheiße hart dafür arbeiten und natürlich wollen sie für dieses Geld etwas haben. Und wenn da jetzt irgendjemand daherkommt und sagt, wir brauchen Veränderungen und die kosten Geld, dann haben natürlich viele keinen Bock drauf. Außerdem wird uns ein Leben lang eingetrichtert, dass eben dieser Konsum, diese Wahlfreiheit tatsächlich eine Freiheit sein soll. Dabei haben wir, wie gesagt, so viele überflüssige Produkte, so viel überflüssiges Zeug da draußen, was im Prinzip niemand braucht tatsächlich. Und wofür es schon hunderttausende Alternativen gibt. Aber das blenden die Leute vollkommen aus, denn das ist meine Freiheit. Was habe ich denn sonst noch? Ich gehe jeden Tag hart arbeiten, versorge vielleicht meine Kinder, muss mich darum kümmern, muss mich vielleicht um Pflegefrei kümmern, andere Dinge. Was bleibt mir denn noch, außer mein Geld auszugeben und mir vielleicht mal was Schönes, was Nettes zu leisten? Und wenn jetzt die Leute kommen und mir alles verbieten, das kann es doch nicht sein. Was habe ich denn dann noch vom Leben? Und gerade Wirtschaft und Politik wissen natürlich darum. Und da wird Angst geschürt. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, das wird jetzt die ganze Zeit gemacht, gerade auch wenn dann gegen Linke oder gegen die Grüne oder beziehungsweise linke Politik geschossen wird, ja, die wollen alles teurer machen. Die wollen euch das Geld aus der Tasche ziehen. Dass wir jetzt schon beispielsweise die höchsten Strompreise haben, dass wir jetzt schon die höchsten Mieten haben und sowieso riesiges Problem mit Armut und so weiter in Deutschland, dass das gar nichts mit linker Politik zu tun hat, scheißegal. Die anderen ziehen euch auch das Geld aus der Tasche, aber das muss man ja nicht sagen. Nein, nein, jede Veränderung Veränderung ist schlimm. Veränderung, zieht euch das Geld aus der Tasche. Wir wollen keine Veränderung. Ja? Also es wird uns quasi eingetrichtert. Das geht nicht, das dürfen wir nicht und alles ist zu teuer. Und Windräder bauen ist zu teuer und Solaranlagen bauen ist teuer. Alles ist teuer, alles kostet Geld und am Ende geht das von deinem Geld weg. Und das kannst du doch nicht wollen. Also kannst du ja keine Veränderungen wollen. Dabei wurden doch schon vor Jahrzehnten Parteien gegründet, beispielsweise die Grünen, die damals schon gesagt haben, wir müssen was ändern, das kann so nicht weitergehen, wir zerstören diesen Planeten, wir zerstören am Ende uns selbst, wir müssen etwas verändern und natürlich kostet das jetzt Anstrengung und natürlich kostet das in diesem System auch Geld, aber je früher wir damit anfangen, desto früher ähm, sind wir damit fertig, in Anführungszeichen, oder desto früher sind wir in diesem Übergang drin und können dann weitermachen. Und jahrzehntelang haben beispielsweise die Grünen gesagt, das muss teurer werden. Wir müssen das Geld nutzen. Und damals hätte es wahrscheinlich noch geklappt. Wir müssen das Geld nutzen. Wir müssen die Steuern nutzen, um das und das und das zu verändern. Tja, und auch damals sind die Leute schon auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, nee, Panik, Panik, mein Geld, Hilfe, lieber nichts verändern. Und jetzt wird es immer schlimmer. Und diese Auswirkungen spüren wir alle, die sehen wir alle, weltweit. Ja? Wir müssen uns ja nur die Zahlen anschauen. Allein die Zahlen, die ich euch am Anfang des Videos präsentiert habe. Es ist wahnsinnig schlimm bestellt um diesen Planeten und vor allem um uns als Menschen, wenn wir denn noch weiter auf diesem Planeten leben möchten. Und es geht trotzdem weiter, die alte Leier, ja, die wollen wieder alles teurer machen und alles wird teurer und den Menschen wird einfach nur Angst gemacht. Seid bitte nicht diejenigen, die ständig Angst haben vor Veränderungen, weil sie Geld kosten. Wir haben Geld, wir haben jede Menge Geld, wir haben Milliarden und Abermilliarden und Billionen, die sind aber einfach nur falsch verteilt. Und würde man an entsprechender Stelle zugreifen, dann könnte man ganz schnell Veränderungen hervorrufen. Letzten Endes muss man aber auch sagen, im Prinzip geht es doch gar nicht um Verbote, auch wenn ich jetzt die ganze Zeit im Video darüber gesprochen habe. Im Prinzip geht es am Ende um Gesetze. Wir brauchen verdammt nochmal eine aktive Politik, eine Politik, die sich für die Zukunft der Menschen interessiert und entsprechend Gesetze gestaltet. Also wir hätten schon vor Jahrzehnten anfangen können und sagen können, bis zu dem und dem Jahr muss unbedingt verbindlich das und das abgeschafft oder verboten werden und irgendwas Neues entstehen. Muss in das und das investiert werden und, und, und, und, und. Genau das hat alles gefehlt in den letzten Jahrzehnten. Es war alles irgendwie schwammig und wir müssen bis 2010, 2020 irgendwas machen. Äh, mal gucken, wie wir da weiterkommen. Diese Gesetze brauchen wir. Wir müssen in den Gesetzen für Grenzen sorgen, Grenzen für die Wirtschaft. Nur dann kommen wir weiter. Und ich weiß nicht, ob es im Moment irgendeine Partei da draußen gibt, irgendein politisches Spektrum, das tatsächlich bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Und jetzt zum Schluss habe ich mir gedacht, bevor dieses wahnsinnig wichtige Thema in Vergessenheit gerät und ihr noch mehr Beispiele bekommt, wie dumm wir Menschen handeln, wie dumm unsere Wirtschaft handelt, möchte ich eine Serie ins Leben rufen. Ich möchte euch in regelmäßigen, kurzen Videos Produkte vorstellen oder wirtschaftliche Vorgänge aufzeigen, die absolut idiotisch sind, die absolut dämlich sind, die unsere Welt bedrohen, die unser Klima bedrohen, die ja, unser Leben auf diesem Planeten bedrohen. So, und jetzt bin ich wie immer auf eure Meinung und eure Gedanken gespannt. Was haltet ihr von Verboten, beziehungsweise was haltet ihr von Veränderungen, von Gesetzen, die diese Veränderungen vorantreiben? Sagt ihr auch, Moment, ich warte lieber ab, bis sich das Ganze irgendwie regelt? Oder seid ihr auch dafür, dass endlich aktiv Politik gemacht wird, am besten europaweit oder sogar weltweit, um unser Leben auf diesem Planeten lebenswert zu erhalten? An dieser Stelle sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und... Bleib vernünftig.